Hallo meine Lieben, ich bin wieder da. Ja, sowas, ich glaube, das sage ich öfter. Ja, ich bin wieder da. Hi. Hm, äh, was geht so? Cool. Ja, ich war jetzt mal wieder eine gewisse Zeit inaktiv. Sowas passiert mir mal öfters, aber naja, jetzt bin ich mal wieder da und habe wieder richtig Bock auf Videos. Deshalb habe ich mir vorgenommen, jeden Tag, und ich meine damit wirklich jeden Tag, ein Video rauszuhauen, was um die eine Minute lang ist, mit Animation und ein bisschen Pep, wo ich über alles mögliche rede, meine Meinung preisgebe, beziehungsweise auch irgendwelchen teilweise Trash-stumpfen Content. Ich habe Bock drauf, ich äh, versuche das wirklich jetzt jeden Tag mal zu machen. Das ist das erste Video und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, beziehungsweise wie lange ich das durchhalte. Wahrscheinlich nur einen Tag, ne? Prostitution, ich bin raus. Dude, dude, dude, dude, dude. ich bin wieder da. Tri tra tra la, la. stech dich ab Abner.